Florian Silbereisen, 40, lädt Melissa Naschenweng, 31, in seine neue Show, Schlager-Challenge, 2021, ein. Für viele kommt das überraschend. Denn die beiden haben eine brisante Vorgeschichte. Florian Silbereisens Show ohne Melissa Naschenweng. Anfang 2021 feierte Florian Silbereisen mit den Schlager-Champions, wieder die besten Schlager- und Volksmusikkünstler des vergangenen Jahres. Aus Österreich waren die Draufgänger und die Volksmusikpunkerin Hanna dabei. Doch ausgerechnet die erfolgreichste österreichische Musikerin Melissa Naschenweng, die mit ihrem Album »Lederhosenrock« auf Platz 1 der Charts schoss und in kürzester Zeit eine Goldauszeichnung erhielt, war nicht mit von der Partie. Fans der Sängerin riefen deswegen sogar zum Boykott der »Schlager-Champions« auf und Melissa Naschenweng postete ein Video, in dem sie vieldeutig mitteilte. Auf jeden Kirchtag muss man nett tanzen, und dass man sich für nichts und niemanden verbiegen lassen soll. Hab ich von meinen Großeltern gelernt. Sie sind meine wahren Champions. Am Ende fuhr Florian Silbereisen die schlechteste, Schlager-Champions. Einschaltquote in der Geschichte der Show ein und blieb erstmals unter der Marke von 5 Millionen Zuschauern. Pinke Lederhosen als Grund? Ein Grund für Nichtteilnahme bei Florian Silbereisens, Schlager-Champions, sollen angeblich Melissa Naschenwengs pinke Lederhosen gewesen sein, die zu ihrem Bühneoutfit gehören. Gegenüber dem Schlagermagazin, smago.de, stellte Melissa Naschenweng klar. Meine pinke Lederhose ziehe ich für niemanden aus, sie ist und bleibt mein Markenzeichen. Macht euch keine Sorgen, ich kämpfe für euch weiter. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Denn wenn Florian Silbereisen am 4. September zu seiner »Schlager-Challenge 2021« wieder etliche Schlagerstars nach Leipzig einlädt, ist nun auch Melissa Naschenweng dabei. Der ORF, der die eurovision von Florian Silbereisen mitfinanziert, hat die ersten Gäste bekannt gegeben und die Kärntnerin ist diesmal darunter. Es scheint, als hätte die coole Reaktion der Sängerin und der Protest ihrer Fans Wirkung gezeigt. Tod von Melissa Naschenwangs Großvater. Leider wird dieses Happy End von einem traurigen Todesfall überschattet. Melissa Naschenwangs Großvater ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Dennoch stand die Österreicherin kurz darauf wieder auf der Bühne und schrieb dazu später auf Facebook. Der wohl schwierigste Auftritt in meinem Leben. Danke für diesen Gänsehautmoment und das Lichtermeer für meinen besten Freund. Der jetzt vom Himmel aus zuschaut. PS? Mein Opa hätte nicht gewollt, dass ich ein ausverkauftes Konzert absage. Und deshalb bin ich stark geblieben. Für ihn und für euch. Schlager. Florian Silbereisen. Überraschungsshow stellt alles auf den Kopf. Florian Silbereisen lädt zur Schlager-Challenge 2021. Florian Silbereisen macht es mal wieder spannend. Am 4. September holt der Showmaster seine eigentlich schon für den 5. Juni geplante Show. Schlager-Challenge. 2021 Der ganz große Traum. Nach. Die Show musste damals aufgrund von nicht näher erläuterten persönlichen Gründen von Florian Silbereisens Manager Michael Jürgens abgesagt werden, wie der MDR dem Portal, derwesten.de mitteilte. Stattdessen wurde an dem Tag der viele enttäuschende, Schlager-Countdown, gesendet, in dem vor allem Clips von alten Auftritten zu sehen waren. Insbesondere, dass Helene Fischer als Gast angekündigt war. Aber nur altes Archivmaterial von ihr gezeigt wurde, stieß vielen sauer auf. Über den Inhalt der jetzt nachgeholten Schlager-Challenge 2021 der ganz große Traum, heißt es von Seiten des MDR. Für eine Sängerin oder einen Sänger kann sich mit der Schlager-Challenge 2021 das gesamte Leben ändern. Denn bei Florian Silbereisen kann der ganz große Traum in Erfüllung gehen, der alles, was bisher war, auf den Kopf stellt. Natürlich mit vielen Stars, Hits und Überraschungen. Im Anschluss. Der ganz große Traum wird wahr. Als erste Gäste kursieren laut schlagerprofis.de und anderen Portalen bereits Namen wie Helene Fischer, Haut Carpendale, Matthias Reim, Andreas Gabalier, Bonnie Tyler und Ben Zucker die aber noch nicht offiziell bestätigt sind. Offiziell ist aber immerhin, dass die Show mehr als drei Stunden lang über die Bühne gehen wird, von 20.15 Uhr bis 23.30 Uhr. Und das ist für Florian Silbereisen noch lange nicht genug. Denn im Anschluss an die ARD-Show gibt es im MDR ab 23.40 Uhr die Fortsetzung, Schlager-Challenge. 2021 der ganz große Traum wird wahr in der es sich um die Gewinnerin oder den Gewinner aus der Schlager-Challenge drehen wird. Welche Künstler bei der Schlager-Challenge gegeneinander antreten. Ob sie bekannt oder unbekannt sind, das ist noch offen. Wir sind gespannt, welchen großen Traum Florian Silbereisen da am 4. September erfüllen wird. Die Show ist jedenfalls eine gute Vorbereitung für DSDS. Wo Florian Silbereisen ab dem Januar 2022 auf RTL auch den einen oder anderen Startraum wahrmachen wird. Melissa Naschenweng, ihr Markenzeichen sorgte für Furore. Das Show-Highlight in jedem Jahr ist die feste Show, Schlager-Champions. Wo Florian Silbereisen die Elite des Schlagers einlädt und Künstler mit der »Eins der Besten« ehrt. Doch erneut war im Februar diesen Jahres der größte weibliche Superstar Österreichs, Melissa Naschenweng, nicht dabei. Und das trotz riesiger Erfolge. Nicht nur ihre Fans fragten sich, warum wird sie ignoriert. Wenig später äußerte sich die Sängerin dazu sehr deutlich auf Instagram und heizte die Spekulationen an. Dass ihre pinke Lederhose ein Problem darstellen könnte, meine pinke Lederhose ziehe ich für niemanden aus. Sie ist und bleibt mein Markenzeichen. Macht euch keine Sorgen, ich kämpfe für euch weiter. Am Ende entscheidet das Publikum, wer sich gefeiert fühlen darf. Und Österreichs erfolgreichste Künstlerin zu sein, reicht mir vollkommen aus. Ich hab's bisher auch ohne dieses Format geschafft. Dieser Seitenhieb saß. Melissa Naschenweng, Endlich eingeladen? Am 5. September steht jetzt die nächste große Festeshow an. Die Schlager-Challenge. 2021 Der ganz große Traum. Und Melissa Naschenweng ist endlich auch mit von der Partie. Der österreichische Sender ORF gab jetzt nämlich die ersten Gäste bekannt. Helmut Lotti, David Hesselhoff, Semino Rossi, Christe Burg, Haut Carpendale, Andy Borg, Ben Zucker, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Ramon Roseli, Bonnie Tyler, Die Prinzen, Matthias Reim, Team 5 UNF. Beatrice Egli und eben auch Melissa Naschenweng sollen dabei sein. Hat die öffentliche Kritik also etwa gefruchtet? Alles Top-Secret-Sie-Show selbst hat bis jetzt immer noch das Siegel, Top-Secret. Als Austragungsort wird zwar Leipzig spekuliert, ob Fans dabei sein können. Ist jedoch noch genauso offen wie der Inhalt der Show. Fest steht nur, dass im MDR ab 23.40 Uhr eine weitere Show ausgestrahlt wird. Schlager-Challenge. 2021 der ganz große Traum wird wahr. Genau zehn Minuten nach Ende der feste Show in der ARD und dem ORF. So oder so, Melissa Naschenbanks Fans werden bei Florian Silbereisen jetzt auch endlich mal wieder auf ihre Kosten kommen.